Fischer war damals gerade einmal 20 Jahre alt. Die aufstrebende Schlagersängerin war bis zu diesem Abend noch nie im Fernsehen aufgetreten. Entsprechend nervös war sie. Mein erster Fernsehauftritt bei Florian war sehr aufregend für mich, erzählt sie in der jetzt ausgestrahlten Dokumentation. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie ich mich vor einem Publikum präsentieren soll, wie das funktioniert mit diesen vielen Kameras. Zum Glück war ja Florian Silbereisen an ihrer Seite. Helene Fischer? Habe mich an ihm festgehalten. Ihr späterer Lebenspartner gab ihr alle Unterstützung und Halt, die sie brauchte. Ich habe mich wirklich einfach so ein bisschen an ihm festgehalten die heute 37-jährige Fischer. Ich war sehr froh, dass er an meiner Seite war und dass wir das Zusammenspielerisch spielerisch gemeistert haben. Den Zuschauern fiel das große Lampenfieber damals nicht wirklich auf. Sie waren eh abgelenkt vom Partnerlook, in dem sich Fischer und Silbereisen präsentierten. Silbereisen trug einen cremefarbenen Anzug, sein Hemd und Krawatte waren auf den Dress von Fischer abgestimmt. Für ihr orangefarbenes Kleid schwärmt sie noch heute, das war mein allererstes Kleid, das mir auf den Leib geschneidert wurde. <lacht> Helene Fischer, Ex-Freund Florian Silbereisen verrät, so kam es zu ihrem ersten Kuss. Drei Jahre ist die Trennung von Helene Fischer und Florian Silbereisen nun schon her. Inzwischen ist die Schlagerkönigin wieder glücklich verliebt, erwartet mit ihrem Partner Thomas Seitel sogar ihr erstes Baby. Doch einige der Fans von Helene Fischer und Florian Silbereisen trauern dem Schlagertraumpaar bis heute nach. Die wenigsten von ihnen wissen jedoch, wie die junge Liebe damals Fahrt aufnahm. Helene Fischer, dank Musical Nummer Erster Kuss mit Florian Silbereisen auf der Bühne. Kennengelernt haben sich Helene Fischer und Florian Silbereisen bereits im Jahr 2005. Richtig gefunkt zwischen ihnen hat es aber erst drei Jahre später. Die damals 23-jährige Helene und der 26-jährige Florian kommen sich auf der Schlagerfest der Volksmusik-Tour 2008 ganz nah. Jeden Abend spielen sie dabei das Musical Elisabeth nah. Während Helene die Hauptrolle übernimmt, verkörpert Florian die Rolle des Todes, der der Kaiserin am Ende den Todeskuss gibt und sie in sein Reich führt. Helene Fischer veröffentlicht 2021 Song für Florian Silbereisen, Fels in meiner Brandung. Dort durfte ich sie dann immer küssen, erinnert sich Florian bei Silbereisen gratuliert, herzlichen Glückwunsch, Helene. Noch im selben Jahr machen die Musiker ihre Liebe öffentlich. Der Rest ist Geschichte. Die zehnjährige Beziehung hat bis heute Spuren bei Helene Fischer hinterlassen. Das erste Lied auf ihrem aktuellen Album, Rausch, widmet sie sogar ihrem Ex-Freund. In „Volle Kraft voraus, bedankt sie sich für die gemeinsame Zeit, zusammen im Ozean getaucht, was der Fels in meiner Brandung. Zeilen, die Fans der Schlagerstars wehmütig werden lassen.